Willkommen zu S&P Insight. Ich möchte Ihnen heute vorstellen unser neues Angebot S&P E-Learning. E-Learning gewinnt immer mehr an Bedeutung, insbesondere wenn es um die Schulung von Mitarbeitern in Sachen Geldwäscheprävention, Datenschutz und Informationssicherheit geht. Wie kann der Nachweis für eine ordnungsgemäße Schulung aussehen? Wir bieten hierzu an unser S&P E-Learning mit einer super einfachen Handhabung. Sie erhalten einen revisionssicheren Nachweis als Geldwäscheofficer, als Informationssicherheitsbeauftragter oder auch als Datenschutzbeauftragter, ob alle Mitarbeiter geschult worden sind. Sie können wählen, einmal die Schulung Basis, 60 Minuten zu den aktuellsten Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention IT-Compliance und Datenschutz, ohne Prüfung oder, wenn Sie möchten, mit Prüfung. Mit Prüfung heißt, die Teilnehmer werden nochmals befragt, ob sie die aktuellen Informationen soweit verstanden und verinnerlicht haben. Zu all diesen Schulungen, Basis und Prüfung erhalten Sie natürlich auch Teilnahmezertifikate ausgestellt auf den Namen des teilnehmenden Mitarbeiters.